Im Aufgabenbaustein in OpenOLAT gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man den Teilnehmenden eines Kurses Aufgaben zuweisen kann. Und das möchte ich in diesem Video kurz zeigen. Zunächst mal wechsle ich hier in den Kurseditor und ähm, stelle dann einen Aufgabenbaustein in den Kurs rein. Das finden Sie hier unter Wissensüberprüfung Aufgabe. So, der Aufgabenbaustein sieht zunächst mal recht komplex aus. Ich habe dazu auch noch mal ein Video erstellt, dass es einen Überblick über den Baustein gibt. Am wichtigsten ist eigentlich hier der Tab Workflow. Da kann ich jetzt einstellen, welche Schritte im Aufgabenbaustein alles eingesetzt werden sollen. Und dieses Video dreht sich jetzt um diesen Baustein oder beziehungsweise um den Schritt innerhalb dieses Bausteins der Aufgabenstellung. Da kann man also sagen, wie den Teilnehmern die Aufgabenstellung bereitgestellt und zugewiesen werden soll. Deswegen setze ich auch mal die Häkchen hier unten weg. Dass wir einfach nur eine Aufgabenzuweisung haben und die Möglichkeit für die Teilnehmenden die Aufgabe abzugeben. So, und jetzt wollen wir uns mal anschauen, welche Möglichkeiten wir da haben. Und dafür wechseln wir hier oben in diesen Tab auf Aufgabenstellung. Und da sieht man jetzt, dass man hier zunächst mal Aufgaben hinzufügen oder Aufgaben erstellen kann. Also entweder hochladen oder direkt hier in OLAT erstellen. Und damit wir mal zwei Beispiele haben, schreibe ich einfach mal hin Aufgabe 2, schreibe da aber nichts groß rein. Und Jetzt habe ich es verdreht. Aufgabe 1 sollte natürlich als erstes kommen. Also dann Aufgabe 1. Schreiben wir auch nichts rein, sodass wir jetzt hier zwei Aufgaben haben und dann können wir uns mal anschauen, wie man die jetzt den Studierenden zuweisen kann. Und zwar ist da als Einsatzmöglichkeit zum Beispiel ein Take-Home-Exam, wenn die Leute also zu Hause Aufgaben bearbeiten sollen für eine Prüfung und man nicht allen Studierenden die gleichen Aufgaben geben möchte, sondern zum Beispiel verschiedene Versionen von der Prüfung. So, jetzt hat man hier zunächst mal die Möglichkeit einzustellen, ob der Benutzer, also die Kursteilnehmenden, die Aufgabe manuell wählen oder ob man eine automatische Zuweisung möchte. Bei der manuellen Wahl werden den Teilnehmenden beide Aufgaben dann angezeigt untereinander und die Teilnehmenden können sich aussuchen, welche Aufgabe sie bearbeiten wollen, welche sie also ähm, sozusagen auswählen von den beiden. Und ähm, bei der automatischen Zuweisung gibt es dann eine Zufallsverteilung, sodass also ähm, die einen eben die eine Aufgabe zugewiesen bekommen und die anderen die andere Aufgabe. So, wenn wir jetzt bei der manuellen ähm, Zuteilung bleiben, kann man auch einstellen, ob es eine Vorschau geben soll und ob die Aufgabe genau einem Benutzer zugewiesen wird. Das heißt, eine Person bekommt eine Aufgabe und dann ist sie sozusagen weg aus dem Aufgabenpool. Oder ob eben das möglich ist, dass mehrere, Aufgaben, mehrere Personen dieselbe Aufgabe wählen. Wenn man jetzt diese, dieses Anwendungsbeispiel hat von der Klausur mit den verschiedenen Versionen, dann wäre es natürlich sinnvoll, hier den unteren also ähm, Button zu wählen. Also Aufgabe wird mehreren Benutzern zugewiesen. Wenn man natürlich sowas ähm, machen will, wie zum Beispiel eine Zuweisung von ähm, Referatsthemen, die jeweils nur einmal vergeben werden sollen, dann wäre es sinnvoll, diese Auswahlmöglichkeit hier zu wählen. Allerdings ähm, ist dann vielleicht der Aufgabenbaustein gar nicht mal so die beste Wahl, sondern dann gibt es auch direkt den Baustein äh, mit dem Namen Themenwahl. Gut, ich bleibe jetzt mal hier bei der ähm, Auswahlaufgabe wird mehreren Benutzern zugewiesen und hier bei der manuellen Zuweisung speichern. Und dann möchte ich einmal kurz zeigen, wie das dann aus Teilnehmenden-Sicht aussieht. Also ich publiziere das hier einmal fertigstellen und dann kann ich aus dem Editor rausgehen in den Kurs und dann kann ich hier in die Benutzerrolle wechseln, so dass ich in der Teilnehmenden Ansicht bin. Gehe dann hier auf die Aufgabe und dann sehen Sie wie das ausschaut. Die Teilnehmenden können also eine Aufgabe auswählen und diese Aufgabe wird dann, wenn sie, sobald sie ausgewählt wurde, wird dann hier angeboten, kann dann heruntergeladen werden und später kann dann hier die bearbeitete Version, also die Abgabe dann erfolgen. Okay, dann wechsle ich wieder zurück in meine Besitzerrolle und gehe nochmal auf den Aufgabenbaustein in den Kurseditor, um dann jetzt nochmal die zufällige ähm, Zuteilung zu zeigen. Ich gehe also wieder hier auf die Aufgabenstellung und wechsle dann hier auf die automatische Zuweisung, sodass wir also eine Zufallsverteilung der Aufgabenstellungen bekommen. Das speichere ich wieder und publiziere das. Okay, dann wechsle ich wieder in den Kurs rein und wechsle wieder von der Besitzerrolle in die Teilnehmendenrolle. Gehe wieder hier auf den Aufgabenbaustein und dann sehen Sie jetzt, haben wir hier sofort die Information, okay, dem Teilnehmenden oder der Teilnehmerin wurde diese Aufgabe hier zugewiesen. Ich gehe jetzt nochmal auf den Gesamtkurs und nochmal auf die Aufgabenstellung. Das heißt also, dort wird dann nicht diese Auswahl gegeben, sondern Sie haben direkt diese zufällige Zuteilung. Und wenn wir jetzt nochmal zurückgehen in die ähm, Ansicht des Kursbesitzers, dann hat man hier auch nochmal eine sehr schöne Übersicht, dass man für alle Teilnehmenden dann sieht, ob die Aufgabe 1 zugewiesen wurde oder die Aufgabe 2 und so weiter. Ich habe jetzt hier natürlich nur mich selbst als Teilnehmer drin, aber wenn Sie jetzt mehrere Teilnehmende haben, haben Sie das dann hier als Übersicht, um dann direkt auch erkennen zu können, welche Aufgabe wurde wem dazugewiesen. gewiesen. Soweit zu der Aufgabenzuweisung im Aufgabenbaustein.